Bekanntlich ist die Hauptaufgabe eines Zauberers, das Publikum auf einen Punkt hinzudenken, der ihre Aufmerksamkeit ablenkt, von dem Punkt, wo der Zauber stattfindet. Die meisten Paare starren auf die Probleme in ihrer Beziehung, weil sie glauben, dort findet der Zaubertrick einer guten Beziehung statt. Tatsächlich aber konzentrieren sich erfolgreiche Paare auf ihre Stärken, um sie noch weiter zu stärken. denn Je stärker Ihre Beziehung, desto leichter finden Sie Win-Win-Lösungen für Ihre Differenzen. Also, lassen Sie sich nicht ablenken von nutzlosen Streits über Pipifax-Themen, sondern konzentrieren Sie sich besser auf das, was bereits gut ist. Denn dort findet der Zauber einer gelungenen Beziehung statt. Mehr dazu auf meiner Internetseite und in den Denkanstößen meiner Videos.